und los, das ist Reifen Niveau 1, das ist jetzt schon einiges voraus, bitte schaut ihr die entsprechenden Videos oder die entsprechenden Links da und da und jetzt geht es weiter, Trigonometrie und Pythagoras, die kleine Kathete eines rechtwinkligen Dreiecks ist 20 cm, die Größe 2,1 Dezimeter, wie viel ist der Tangens der Sinus und der Kosinus des kleinsten Winkels, wie groß ist dieser Winkel, wie viel ist der Kosinus des anderen nicht rechten Winkels und wie groß der andere Winkel, Blah. so gut, und jetzt hier das ein rechtwinkliges Dreieck. Ähm, ja, Und die, die um Zahlen Zahlen zu berechnen brauchen wir äh, die Hypotenuse. Allerdings nicht für den Dankens, aber wir haben jetzt, es gibt verschiedene Wege immer bei den Aufgaben, wir haben jetzt diesen Weg äh, gewählt um die Hypotenuse zu berechnen kann man einfach den Satz von Pythagoras benutzen, man muss selbstverständlich auch vorsichtig sein, man muss hier die gleichen Einheiten benutzen wir haben also hier erst die Dezimeter 2,1 in Zentimeter umgerechnet und das bedeutet wir können jetzt hier die Rechnung machen und das bedeutet, wenn man jetzt das zusammenzählt und alles ja, da kommt man auf 29, das sind Zentimeter ich muss sagen, es gibt viele Lehrpersonen, die halt hier äh, sich ärgern würden, weil man hier die Einheit am Ende schreiben dann nicht und das ist eigentlich nicht gleich aber man sollte ja als Lehrer und als Person verstehen dass hier eine Gegen eine Zwischenrechnung äh, da steht und muss nicht unbedingt so genau äh, sein da verliert man das wesentlich also dass man schon verstanden hat dass Zentimeter das Richtige ist aber auf jeden Fall wenn Sie mit so einem Lehrperson zu tun haben dann passen Sie auf, dass Sie hier überall die richtigen Einheiten schreiben. Also hier Zentimeter Quadrat und dann hier am Ende Zentimeter und so weiter und so fort. Ja, okay, gut, das habe ich gedacht, weil äh, gesagt jetzt, weil es mich immer wieder ärgert diese Sache. Ja, aber wie auch immer, wo den Winkel Alpha. Also bitte aufpassen. Ich habe das hier nicht geschrieben. Es gibt viele Lehrer, die das als falsch rechnen würden und sich ärgern würden. Das, ja, ja das verdient meine Macht. Meiner Meinung nach den Spaß an Mathematik so diese Zwangsstörung, würde ich das sogar beschreiben. Aber egal, also das ist Meinung. Also wenn jemand anderes denkt, ist dann müssen sie damit, äh, muss die damit umgehen. Für den Winkel Alpha gilt laut Definition also Sinus von Alpha ist a durch c, ist äh, 29/29 und Cosinus von Alpha ist b durch c, also äh, Ankathete durch Hypotenuse. Da haben wir jetzt alles schon gerechnet. Das ist alles in Zentimeter gegeben, also äh, das können wir schon auch berechnen. Und wir lassen das lieber so als Bruch, weil wenn wir jetzt hier eine Kommazahl schreiben, also wie die Rechnung mit dem Taschenrechner machen, dann kommt eine ungefähre Zahl und nicht die genaue Zahl vor. Und für den Dankens, das ist Ankathete durch äh, äh, Entschuldigung, das ist Gegenkathete durch Ankathete und das ist 20 durch 21. also. 20 21. und es gilt dazu Sinus von Alpha, haben wir hier gesagt das ist äh, ankathete durch äh, Hypotenuse und um der, den Winkel selber zu berechnen benutzen wir halt die Gegenrechnung von Sinus, also Bogen-Sinus, Arcus-Sinus das steht im Taschenrechner immer mit, mit Sinus hoch minus 1 das kann man dann im Taschenrechner so eintippen Sinus hoch minus 1 und dann 20 durch 29 und da bekommt man das Ergebnis äh, diesen, äh, dieses Ergebnis bekommt man allerdings wenn der Taschenrechner schon bei grad die uh, degree deck steht dann uh, bei Taschenrechner eingestellt ist und wenn äh, der Taschenrechner Radians oder eine andere äh, Winkeleinheit benutzt, dann wird hier ein anderes Ergebnis vorkommen. Und wie viel ist jetzt dann der andere Winkel? Alt, äh, der ganze, das ganze Dreieck hat 180 Grad, der rechte Winkel ist 90 Grad, also es bleiben 90 Grad minus Alpha, also 46,4 Grad ungefähr. Und das Cosinus von diesem Winkel ist auch dann gefragt, von der anderen, vom anderen Winkel, und das ist ungefähr 0,690. Allerdings haben wir diesen Cosinus eigentlich schon berechnet. Was ist der? Das ist so genau so viel wie äh, der Sinus von a ah, Das steht hier falsch. Das muss ich dann äh, korrigieren. Also der Cosinus von Beta ist so viel wie viel so viel wie der Sinus von Alpha. Also weil halt die Ankathete, die gegend von äh, Kathete von Alpha, doch die Ankathete von Beta ist. Ja? Das bedeutet, das ist 2029. genau oder ungefähr so viel. So war es. Danke sehr.